Ich habe vorhin drüben bei TikTok eine Rechnung gesehen von Local Search über sagenhafte 16.000 Schweizer Franken. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf drei Jahre hinweg war oder so, aber ich zeige mal, wie das grundsätzlich gratis funktioniert. Also kostenlos. Es kostet nichts wir geben mal ein, Schreiner Herisau. So, jetzt haben wir hier die ersten Einträge, die sind kostenlos. Die kommen zustande, weil du einen sogenannten Google My Business Eintrag hinterlegt hast. Das heißt, der ist völlig kostenlos. Dazu brauchst du nur ein Google Konto. Dann geht es hier weiter. Du siehst dann unser Herisau Küchen Schreinerei. Schreiner Herisau, ne? der hat im Titel schon Schreinerei und Herisau. Also du kannst auf deiner Webseite schon etwas machen. Und mir ist natürlich schon klar, dass Telsearch oder Localsearch, wo ja das Ganze drin ist, hier diese Einträge, diese Top-Einträge entsprechend ja, verkauft. Du hast jetzt aber hier auch schon, du bist nicht der Einzige hier oben. Das heißt, du hast hier mehrere Leute, die mit dir entsprechend angezeigt werden und deswegen ganz ehrlich, hier haben wir ganz viele Schreinereien schon auf Google, AZ Holzbau, Herisau, Blumerschreinerei, Schreinerei, Schreiner in BBZ Herisau, hier geht es um eine Berufsschule, das heißt die wird sogar angezeigt und hier hast du sogar local.ch, wenn du hier drauf klickst, hast du natürlich auf local.ch deine ganzen Einträge. Ne? Die sind hier oben auch, die kosten verdammt viel. Und das dafür, dass du dann irgendeiner von vielen bist. Hier hast du 24 Ergebnisse. Und ganz ehrlich, in der Schweiz suchen die Leute zuerst mal bei Google deine Dienstleistungen. Also hier kostenlosen Eintrag erstellen mit Google My Business dann auf deiner Webseite die Titel und die Beschreibung anpassen und schon hast du alles kostenlos. Stell dir vor, es kostet nichts, nur deine Arbeit. Und jetzt viel Spaß beim Umsetzen.